Tauchen Sie ein bei der Remax Ladies Night in die Welt der Immobilien und entdecken Sie Ihre Karrierechancen. Lernen Sie Teamgeist und Vielfalt kennen mit der Nummer 1 der Immobilienvermittlung. Ideal, wenn Sie wieder einsteigen, umsteigen oder aufsteigen wollen. Die Vereinbarkeit von Karriere und Familie ist ein wesentlicher Mehrwert. Gleiches Geld für gleiche Leistung, egal ob Mann oder Frau. Der Immobilienmarkt ist ein Zukunftsmarkt ohne Alterslimit. Sie verfügen über Verkaufstalent, sind kommunikativ und suchen neue Herausforderungen? Informieren Sie sich aus erster Hand in Ihrer Nähe. Alle Veranstaltungsorte und Termine finden Sie online unter www.remax.at